Oh, du fröhliche... Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Plätzchen zum Schlafen frei? Meine, meine Frau ist hochschwanger und beim Esel ist kalt. Nee. Aber es ist doch Weihnachten, bitte. Schwab, nein. Meine Frau ist schwanger. Weg! Oh, du Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Einen wunderschönen guten Tag zur letzten Folge dieser Staffel. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Bevor wir aber über Weihnachten reden, mein kleiner Schnuckiputzi, ja? was war denn so in diesem Jahr dein Highlight? Spontan, oh. einfach raushauen. AfD ja. zieht im Bundestag ein, zum Beispiel. Nee. nee. Äh, Lass mal reden geht live. Oh, stimmt. Wann Weißt du noch, wann genau? Wir wurden geboren, ich glaube am, am 30. April oder am 1. Mai. Oh Gott. Ist egal, wir machen einfach den ersten <lacht> Lass mal reden Tag am 30. April und den zweiten Lass mal reden Feiertag am 1. Mai. Das heißt, Weihnachten wird ab nächsten Jahr dann verschoben. Ist dann okay. schon ein bisschen früher, also. <lacht> ich hatte mir großartige Namen überlegt, aber hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen bei der Begrüßung. Ja? Ich wollte sagen, hier ist Andi-Glocken. Mhm. Und Christmas. <lacht> du guckst mir auf die Lippen. Nee. Doch, du. diesmal guckst du, du mir du auf die Lippen. Du starrst mich an. Du bist wunderschön. Schicken Pullover du an. Danke, Habe ich mich extra schick gemacht hier. Hast du? Ja, und äh, bei dir, wer hat dir den gestrickt? Oma? Deine Mutter. Ja, für mich war es, lass mal reden, äh, was war es für dich? Dein, dein ja, absolutes Jahreshighlight, was? Guck mich nicht so an. <lacht> also mein absolutes Jahreshighlight war tatsächlich... Der Moment, und ich weiß noch genau, wo es war, dass wir hier nebeneinander saßen und du mir das erste Mal so ein Zeichen gegeben hast, dass du nicht ganz abgeneigt bist. Und ich, für mich ist das Jahreshighlight die schon fast öffentliche Liebe von dir und mir. Oh. Ja, das ist mein Jahreshighlight. Ist doch schön. Hat mir nicht so viel bedeutet insgesamt, muss ich sagen. <lacht> mir auch nicht. Aber, aber vielleicht, vielleicht bin ich auch, ich bin manchmal so ein bisschen ironisch, ne? Nee, du bist ein Arsch. Nö. Nö? nö ich bin ironisch. Vielleicht manchmal so. Vielleicht hat es mir doch was bedeutet. Aber vielleicht später dazu mehr oder irgendwie sowas. Mal gucken. Mal gucken. Wo es hinführt. Erzähl doch mal, Weihnachten. Hat, was hat Weihnachten? Wo feierst du Weihnachten? Äh, Weihnachten. Weihnachten äh, feiere ich immer im Kreise meiner Lieben und <lacht> besinne mich auf Lass die... Lachst du, weil du gar keinen hast? Oder warum? <lacht> ich feiere mit äh, Peter und Gabi. <lacht> ja, schön. schön. <lacht> immer alleine, schön zu Hause. Nee, ich feiere wirklich mit der, mit der Family und so, äh, meiner äh, Schwester und den Kindern. Und ähm, ja, ist immer ganz, ganz ruhig und äh, schicki. Und ähm, um sechs kommt dann der Weihnachtsmann. Ja. Der klopft dann immer an der Tür und macht dann Rabatz und so. Komischerweise dürfen wir ihm nie Hallo sagen, müssen immer im, im Zimmer sitzen. Ja. Aber der macht draußen so viel Lärm. Oh, oh, ich bin jetzt da und jetzt bringe ich die Geschenke. Und so. Ist voll schön, Mann. Wenn du bei uns bei Weihnachten wärst und nicht unter der Brücke, äh, oh. dann äh, würdest du das auch äh, zu schätzen wissen. Ja, glaube ich. Wie ist, es, wie ist es bei dir? Ja, hast du schon gesagt. Glaubst, glaubst du an Weihnachten? <lacht> also ich glaube ich glaube an Weihnachten tatsächlich ja. bei mir ist es auch so, also ich äh, mhm. verbringe auch dieses Weihnachten äh, erneut bei meiner Familie, ist aber auch schön weil meine Schwester ist ein bisschen älter als ich und meine Schwester mhm. hat zwei kleine Kinder, also einer ist gar nicht mehr so klein ist elf das ähm, ist doch schon noch klein, das kleine Mädchen, so. sechs und mit Kindern ist immer am schönsten, also Weihnachten Stimmt, ist tatsächlich ne? Familie und was, worauf freust du dich am Weihnachten am meisten, oft, also auf oft Geschenke familiäre Zusammensein oder mhm. aufs Fressen, danke, ebenso Okay, was gibt es mal bei euch? Alles, alles. Okay. Also, nee, achso, du meinst richtiges Essen oder? Ich, ich war jetzt schon so. Mein erster Gedanke ist auf die... Marzipankartoffeln gegangen. Echt? Ess ich gerne. Die Fand ich als Kind du, total geil. Ist jetzt so aber nicht, mehr so, nicht mehr so. Drücken, ja. Marzipankartoffeln drücken und ins Maul reindrücken. Kennst du die, kennst du die äh, Gummitierchen, wo, äh, wo, wo so weiße Flüssigkeit drin ist, so ein Schaumstoff? Die kannst du an manchen Stellen ja. aufdrücken. Habe ich auch eins davon. Die kannst du an manchen Stellen aufdrücken und dann kommt das Weiße da rausgeploppt. Das ist so, als wenn du Pickel ausdrückst. Das ist so geil. Aber was gibt es zu Weihnachten? Bei uns gibt es immer Ente. Oh, ich weiß, ich habe Bock, nee, ich hab so Bock ach, auf Ente. so doch Ente. Ente doch also so ganz bei Ente, ich weiß gar nicht, ist es dasselbe. Ich glaube nicht. Ja, ähm, mit doch, doch, Klöße doch, doch. Irgend, und Rotkohl. Oh, ist das geil. Und wie viele Klöße isst du so ein, damit das in ja, sich im Rahmen genau, hält, also, Ja, genau. Also ich teile mir mit meiner Schwester ein Kloß. Ja. Und dann gehe ich danach zwei Stunden joggen. Mhm. Und dann gehe ich ins Bett, damit ich wieder regeneriert bin, um nächsten Tag vielleicht einen ganzen Kloß zu essen. Ich habe überhaupt gar keine Gnade an Weihnachten. Auch, das, das ist, mir ist ganz scheiß, mir scheißegal. Also ein Kloß passt bei mir komplett in den Mund rein. So. <lacht> okay, Challenge nächstes Jahr. Wie äh, <lacht> viele Klöße passen denn an diesen Mund? Weißt du, was ich mir jedes Jahr Wei vor Weihnachten sage? Nee. Okay, Weihnachten wirst du wieder so viel essen. Das heißt, du nimmst jetzt noch zwei, drei Kilo vorher ab, damit mhm. du Weihnachten diese zwei, drei Kilo wieder zunehmen kannst. Und dann bis... Es ist der Horror. Ich, ich, ich, es hat, es, es, es, es, es eskaliert Weihnachten jedes Mal ja. wieder bei mir. Das und ist ist ich schlimm. weiß dann, dass ich dann auch schön äh, zum Neujahr mit den ganzen Dicken, jetzt habe ich aber neue Motivation fürs neue Jahr und jetzt habe ich neue Vorsätze und dann mit den ganzen Dicken die ersten zwei Wochen, die dann, äh, dann wieder ab, aufhören, bin ich dann im Fitnessstudio. Und das ist das mich. Schlimme. Ich traue mich die ersten zwei Wochen im neuen Jahr gar nicht ins Fitnesscenter zu gehen, weil ich mich nee, so ge schäme. Genau dann kannst du ins Fitnessstudio mhm. gehen. Hast du Jahresvorsätze äh, für das nächste Jahr schon? Nee, hatte ich irgendwie noch nie. Hast, bist du so jemand? Wir sind jetzt auch schon bei Silvester, oder? Oder hat man nicht schon zu Weihnachten? <lacht> Weihnachten ich so wenn vorbei, Leute, das war's. Die X-Mix-Folge. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, Vorsätze, ach, hatte ich glaube, hat man immer mal irgendwie, mhm. aber mm, Ich habe tatsächlich dieses Jahr mal wirklich einen. Echt? Also ich, ich muss jetzt wirklich mal, ich muss das irgendwie schaffen... Ja, einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu machen? Ah, mhm. auf jeden Fall. Aber da muss ich dann noch, also da muss ich dann noch den zweiten Vorsatz machen. Einen vernünftigen Partner finden für YouTube. Oh ja, das geht mir in <lacht> Und nee, ich muss das irgendwie mal schaffen, abzunehmen, sodass ich mich wohlfühle und das mal wirklich eine Weile zu halten, die Scheiße. Das ist... Das ist Quatsch, Alter. Aus. Du siehst voll gut aus. Ach, hör auf. Du bist Wie gut sehe ich aus? Sehr wunderschön. Auf einer Skala von 1 bis 10, 11. <lacht> wirklich? Wirklich. Wirklich. Verdammte Scheiße. Heute fick ich dich. <lacht> Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wenn ja, was ist die Lieblings das, das Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt? Auf dem Weihnachtsmarkt? kandierte ähm, Kirschen. Die guten, kandierten Körschen. Nee, kandierte Weintrauben natürlich. Das wirklich, ist mein, mein absolutes Favorite. Aber wirklich kandiert, also mit diesem roten Zuckergussglasur. Nee, ich sag kandiert, weil ich normale Weintrauben meine. Wow. Natürlich kandierte. Nee, ja, bei mir ist es so, es sind, ich finde Erdbeeren geil, aber mit, mit weißer Schokolade drumherum. Und das ist ja ah. nicht kandiert, habe ich gehört. Das ist äh, Weiß mit traum <lacht> <lacht> genau. Ja, Mandeln, Mandeln gehen immer, Mandeln, gebrannte Mandeln, Mandeln gehen immer. Bratwurst geht immer. Kostet Braten. eine inzwischen 5 Euro? Also eine einzige Mandel. Eine einzige kostet 5 Euro. Ja, ja. Kannst aber auch ein Pack von 5 nehmen, die kosten dann 50. Ja, das ist jetzt ein so riesen Angebot ja, ja. Was ist denn da los mit den Preisen? Gernknödel? Nee. Nee? Nee. Mit Vanillesoße? Vanillesoße? Ach, die sind Quatsch, ja, nee. Nee, mache ich nicht. Mag ich nicht so. Also, okay, was ist noch? Hau mal raus, hau mal. Ich finde, Kre Krepes, Krepes mit so... Äh, <lacht> mit, mit, mit, mit, mit, mit, mit Kinderschokolade Ah, finde ich, find ich, hat nichts ist mit so, Weihnachten. Ist so ein bisschen Eierkuchen, rein. ne? Aber genau. du machst einfach Zimt drauf, dann ist alles Weihnachten. Das stimmt. Kannst eigentlich auch Pommes mit Zimt? Das lecker, ist, äh, ja, lecker. Aber mit äh, Vanillesoße? Penis mit Zimt? Lecker. Hast du schon mal ähm, Pommes in Vanillesoße <lacht> reingetunkt? Oh, das ist, hast du schon mal, es ist <lacht> Hammer. Hast du schon mal Pommes in Vanille-Eis reingetunkt? Ohne Scheiß. Es ist richtig geil. Es ist richtig gut. Junge, ich hab das erfunden. Oh, Junge. <lacht> Junge. Lieblingslied? Lieblingslied zu Weihnachten? Habe ich ausgedruckt. Und singe ich jetzt vor komplett. Okay. Soll ich rausgehen? Ne, kannst du nicht bleiben. Okay. Die Weihnachtsfreude. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welche Wonne, welches Leben wird in unserem Hause sein? Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Das ist mein absolutes favorite lieblings muss ich sagen. Hast du gut gesungen? Danke, richtig gut. Ja. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Danke. Hier nee, ist mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. und deins. Merkt man das, dass ich das richtig gut finde, das Lied? Nee. Das ist richtig gut. Ach so, du meinst, also also okay, muss ich jetzt, muss ich jetzt mit einem alten Weihnachtslied antworten oder, oder kann es auch was Modernes sein? Ansonsten... Ich erlaube dir beides. Leise rieselt der Schnee. Still und Starro der See. Das finde ich großartig. Ja. Wenn es alt ist. In der ansonsten ansonsten ich nicht beginnt schlecht. ja... Ansonsten beginnt mein Weihnachten jedes Jahr mit Justin Bieber's Mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Ich finde es richtig gut und es ist krasseste Das ist der Hammer. With you. Shorty with you. Vor allem ist es schlimm, wenn du dann irgendwie im Mai in deiner Playlist dann noch einmal kommt und du denkst, du hörst dann im Mai irgendwie Mistletoe. Aber das Schönste, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt. The ist ein Weihnachtslied. A force from above. Cleaning my soul. Oh, ist so oh. Es ist ein wenn du das Musikvideo anguckst, ähm, äh, geht es um die Geschichte von äh, dem Baby Jesus. An der Stelle, und an welcher sonst, muss man jetzt auch mal sagen, Jesus, danke Weihnachten ist für mich ein richtig geile Zeit. Ja, Happy Birthday Jesus. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Weihnachten ist ja auch immer so die Zeit der Besinnung, ne? Besinnst du dich auch an Weihnachten, sagst du das auch immer so? Ich, was? ich besinne mich jetzt so und denkst so ein bisschen darüber ja. nach, was passiert ist. Im ja. Jahr. ja. Ähm, genau. Ich wechsle von Heroin zu Gras und dann bin ich mh. straight. Ganz besinnt und ganz ruhig. Hattest, hattest du eine Lieblingsfolge in der zweiten Staffel? Von äh, Lass mal reden. Ich fand das ganz gut, wo ich das Intro allein gemacht habe. Die fand ich auch richtig gut, da musste ich nicht so viel machen. Genau, dann, wo ich mich im Intro geklont habe, fand ich ganz gut. Mh. Ähm, ansonsten... Oh, jetzt mal im Ernst. Oh, Lieblingsfolge. Oh, oh, oh, da muss ich jetzt, glaube ich, mal so einen Schnitt reinmachen, damit ich überlegen kann. Ja, ohne drüber nachzudenken, sage ich sofort, die Basketballfolge fand ich gut. Die zweite? Die Revanche? Nee, die Revanche fand ich doof, <lacht> weil du da beschissen hast. Was? Ja. Ähm, nee, ich fand, Basketball hat mir gefallen, weil es, glaube ich, nach ja. Rant das erste Mal war, wo wir wirklich draußen waren. Ja, stimmt, es hat Spaß gemacht. Und es war geiles Wetter, es war Sommer und Basketball ist sowieso geil, mit dir ist sowieso alles geil. Also, ich würde ah, sagen, die Basketballfolge Und bei dir? Ich finde jede Folge toll. <lacht> nee, ich finde wirklich fast jede Folge, doch nee, wirklich eigentlich jede Folge. Hat Sie, mir, wir sind aber auch gut. Halloween hat mir Spaß gemacht. Oh, Halloween war auch geil. Ja. Stimmt, Halloween-Folge war auch geil. Ja. Vor allem, dass du dann wirklich Angst gekriegt hast zum Ende. Das fand ich nicht schlecht. Das soll ich nicht sagen, oder? Nee. Also, okay. Schneide ich raus. Schneid raus, schneid raus. Muss ich mir nur merken, dass ich an dieser Stelle wirklich rausschneide. Ja, warte, ich mach dieses Scheren Symbol, dann siehst du das so. Findest du Weihnachten eher ätzend mit den ganzen Geschenke kaufen, oder ist das nee. schön? Weil Weihnachten... Geschenke, fängt bei dir Geschenke an? kaufen ist ätzend. Schenkst du, schenkst doch nichts. Komm, ganz ehrlich. Du, du hast noch nie... Hast du jemals irgendwem Weihnachten was geschenkt? Ich würde von mir behaupten, dass ich voll der gute Schenker bin. Ja? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich schenke besser, als ich äh, empfange, muss ich sagen. Ja, weil, weil Empfangen ist halt immer so wow. wow. Hast du die Quittung noch? Nee, also Was schenkst du denn dies Jahr? Wem? Menschen. Ähm unterschiedlich, muss ich sagen. Ja, ja so ich bin ich bin sehr, sehr funktionelle Typ. Ich glaube, so Leute, die, denen was fehlt. Schraubenzieher zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Aber die Leute denken dann auch immer, wenn sie eine Schraube festdrehen, <lacht> das ist die Schraube, der Schraubenzieher ja. von Andi. Danke, Andi. Ich zieh jetzt mal die Schraube fest. Was hast du dir? Hast du dir was gewünscht zu Weihnachten? Hm, ich auch nicht was wünsche. Ich nicht. Ja. Nee, nur Schreibst du keinen Weihnachtswunschzettel? Nee, nee. Du das? Nee. An Wolkenkuckucksheim oder wie heißt die Adresse? Ja, an Glücksbergiland -Glücks -Glücks 34. Him nee, es gibt ja Leute, die ähm, so einen Brief schreiben an, äh, an die Post. Himmelforten, tralala. Ach, gibt es wirklich eine, eine offizielle Adresse? Ja, natürlich. Quatsch. Doch. Wirklich? Schreiben voll viele Kinder hin und so. Die, würden, die werden sogar beantwortet von der Post. Nein. Und doch, und dann gibt es irgendwie so auch so Organisationen, die dann den Leuten auch was schenken. Deswegen schreiben wir jetzt beide einen Brief ja. an Himmelforten 123. Ich wünsche mir eine Million YouTube-Abonnenten. Und du? Ich wünsche mir eine Million Likes auf dem Video hier. Und 500 Pinguin-Babys. <lacht> Wann Weihnachten für mich anfängt, hast du mich gerade gefragt. Habe ich? Ja. Okay. Also ich muss sagen, ich bin auch so einer muss ich leider gestehen, der auch mal am 24. noch mal losgegangen ist, um, um was zu kaufen. Aber voll entspannt, also nicht so wie Al Bundy oder so, der noch irgendwie was äh, Schlimmes kaufen wollte, sondern... Das ist übrigens eine alte Sitcom aus den 90ern, liebe Kinder. Ich hasse Weihnachten. Das Einkaufszentrum ist voller Frauen und Kinder. Und wer ist nur? Ich will das. Kauf mir dies. Ich brauche unbedingt das. Und dann diese Kinder. <lacht> Ja, ich bin jemand, der da noch losrennt und ein bisschen was ähm, einkauft und so, aber äh, ich glaube dann, wenn dann wirklich die Geschäfte zu sind, dann ist es so, dass ich sage, ah, jetzt muss ich mir auch keine Gedanken mehr machen, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern und dann geht für mich so die Weihnachtszeit los und die ersten beiden Weihnachtsfeiertage sind dann auch richtig Chili-McDilly. Kleiner TV-Tipp für uns Freunde da draußen und vor allem auch für dich, 25. Dezember, die Helene Fischer Weihnachtsshow. glaube ich gucke ich sogar. Ich auch. Ich würde es glaube ich gucken, ja. Twittern wir währenddessen. Nein. Okay. Hm, vielleicht. Doch, wieso nicht? Hast du überhaupt einen Twitter-Kanal? Ähm, ja. Sollen wir den mal einblenden? Start. Da musst du aber erst ein Geräusch machen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, so wie ich merke, ah, jetzt geht's auf Weihnachten zu, so 1. Dezember oder so nach Toten Sonntag. Macht aber auch. Da mein, schon. Macht ja nach Toten oh, Sonntag. dann macht, bist du ja schon voll in Stimmung. Ich bin voll in Stimmung. Oh, oh. Macht mein Gehirn aber auch schon Schluss, ne? So, oh. Arbeiten und so. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich durch für dieses Jahr. Und deswegen, deswegen, ist es auch schön, dass, dass wir dieses ja Jahr. Verdient. Dankeschön. Deswegen finde ich auch schön, dass wir dieses Jahr das Jahr gemeinsam beenden mhm. und mit einer wunderschönen Weihnachtsfolge. Ja. Ja, auch wenn sie vielleicht gar nicht so wunderschön war, weil du gesungen hast. Aber wir haben uns zumindest Mühe gegeben. Genauso haben wir uns nämlich auch die letzten Monate Mühe gegeben und ich glaube, ihr habt euch auch ganz viel Mühe gegeben. Und dafür möchten wir zu dieser besinnlichen Zeit nochmal vielen lieben Dank sagen. Vielen Dank. Also im Ernst, vielen Dank, dass ihr auch bei der zweiten Staffel dabei wart. Vielen Dank für diese ganz vielen Views. Wir haben richtig erfolgreiche Videos dabei gehabt. Ach, die Venus war natürlich... Die Venus war richtig äh, fett. Äh, äh. Für die Likes, fürs Teilen, fürs Abonnieren. Ähm, ihr habt euch damit dieses Jahr definitiv zwei Kohlenstückchen in eurem Schuh verdient. Unsere Leute kriegen natürlich keine Kohle in die Schuhe gesteckt, denn die liken immer unsere Videos, abonnieren unseren Kanal, aktivieren die Glocke, checken Patreon aus, die machen alles, alles für uns und deswegen kriegen sie auch immer ganz viel Liebe von uns zurück und ähm, ich freue mich persönlich auf die äh, nächste Staffel. Wann kommen wir denn wieder? Na ja, so irgendwann. irgendwann, irgendwann. Aber wir kommen wieder? Wir kommen immer wieder, keine Frage. Deswegen <lacht> habt ein tolles Weihnachtsfest, ja. guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns weiterhin treu. Vielen Dank habt wunderschöne Weihnachten, kommt gut in das neue Jahr, seid vor allem lieb zueinander und vergesst niemals Shine On. Was kriege ich denn zu Weihnachten von dir? Kohle in die Schuhe. Hab ich noch nie von gehört, Aber es ist doch, es gibt doch, es, man kriegt doch... So Kohle, aber kennst du, ich glaube in die Schuhe, weiß ich nicht. Aber es gibt doch den, den Knecht Ruprecht, der verteilt Kohle, oder nicht? Hm. Also nicht Geld, sondern Kohle. Ach so. Boah, du bist so blöd. Jetzt hör auf mich zu verarschen. Hast du noch nie gehört? Nee. Wirst du mich vermissen, wenn wir nicht aufnehmen? Ich freue mich so krass gerade. Ob <lacht> ich weg bin? Nee. Worauf freust du dich? Weil oder ich, worüber? Weil ich dir jetzt dein Geburtstagsgeschenk gebe und du das hier auspackst. Nein. Doch. In der Nachbesprechung? Natürlich. Bist du bereit? Ich bin gespannt, was du sagst. Ist dein Ernst? Ja. Yeah. Du, hattest, du hattest ja Geburtstag. Und dann haben wir uns nicht gesehen und dann dachte ich mir, machen wir es heute. Mann, pack aus, mach nicht so lange. Ich... Also, A, ah, ohne Scheiß? Ja. Das ist sehr lieb. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, siehst du. Ich krieg's nicht auf. Ich habe dir ja gesagt, ich bin ein sehr guter Schenker. Und weil du, wenn du dich erinnerst, du hast ja auch... Ich hab ja auch gesagt, dass ich ein Highlight hatte vielleicht dieses Jahr. Naja, ich will nicht so viel Fahrrad. Darf ich es aufreißen? Ja klar. Also ich muss vorhin noch sagen, dass ich schon eingepackt habe. Das ist wunderschön eingepackt. Oh Mann, das ist ja. Ein Karton. Ja? <lacht> Weil du keine Kartons hast. Wie krass! Wie krass? Wie krass? Ich krieg ein Geschenk. Bitte. so, ich dachte, der Karton ist jetzt fertig. Nein. <lacht> <lacht> ich dachte mir, es gibt kein Foto, auf dem nur ich gut aussehe. Alles Gute für Geburtstag, Käther. <lacht> oh, was ist schön. Vielen, vielen Dank. Bitte. Schöne Weihnachten. <lacht>